Und äh, ich freue mich auf die Diskussion und die Fragen. Wir freuen uns auch. Der nächste. Ja, hallo Hannover. Freut euch hier zu sehen heute. Äh, mein Name ist Bruno Adam Wolf. Ich bin ein Pirat, wie ihr vielleicht schon wisst. Ähm, bin Ratsherr, Abgeordneter in der Region. Und äh, ja, ich möchte Oberbürgermeister werden. Mal so ein bisschen was anderes bewegen in dieser Stadt. Alles ein bisschen anders machen. Wir sind die mit den neuen Lösungen, wie ihr vielleicht auch wisst. Und konsensual arbeiten, das ist so mein System. Also endlich gemeinsam. Nicht uns krabbeln gegenseitig und in die Haare kriegen und nichts auf die Reihe kriegen, weil jeder seine eigene Suppe kochen will, sondern endlich gemeinsam äh, einen runden Tisch schaffen. Meine erste Aktion als Oberbürgermeister, uns alle an einen Tisch zu kriegen und zu überlegen, wie wir diese Stadt weiterbringen. So, ich bin 55, genau, hätte fast gesagt 29. Sie. Äh, Zwei Teenager groß, Schwerarbeit und ansonsten, äh, ja, freue ich mich über das, was ich hier so mache. So, und der Dritte, Herr Hansmann. Marc Hansmann ist mein Name, bin 48 Jahre alt, werde im nächsten Jahr 49, nein, in diesem Jahr, nächsten Jahr werde ich 50 schon. Meine Tochter sagt dann, dann bin ich alt, aber ich glaube, so alt ist man, wie man sich fühlt. Ähm, ich bin in der City-Vorstand bei den Stadtwerken seit zweieinhalb Jahren, war vorher zehn Jahre Stadtkämmerer, bin verheiratet seit zehn Jahren, ähm, mit der grünen Fu Frau, äh, grünen Politikerin ehemalig und äh, meine Tochter ist gerade acht Jahre alt. Dankeschön. So, bleiben wir noch gleich starten. Und zwar wäre unsere erste Frage, wir reden hier über Vielfalt, sexuelle Vielfalt, ein tieres Denken. Was wollen Sie dafür in der Stadt tun, dass Hannover noch höher wird oder... Offener wird. Ich würde gerne Farbtupfen setzen, zum Beispiel ein Ampelmännchen, ein schwules, ein lesbisches. Vielleicht äh, am Friedrichswald, ich würde gerne Zebrastreifen bunt machen. Ich würde gerne, wenn wir zum Beispiel einen Spielplatz, was ich gerne hätte, am Weißen Kreuzplatz, eine große Regenbogenfahne. Ich glaube, wir müssen... Wir müssen das Lesbische, das Schwule, das Diverse noch sichtbarer machen, so wie die Flaggen hier, die fahren am alten Rathaus, das müsste eigentlich dauerhaft sein. Ja, ich glaube, ich habe da ein bisschen praktischeren Ansatz. Im Rathaus gibt es ja verschiedene Gremien, die sich um Belange von Schwulen, Lesben und an anderen Orientierungen kümmern, was ich ganz toll finde, den runden Tisch, sexuelle Vielfalt und so weiter und so weiter und beauftragte, die würde ich als allererstes stärken, das finde ich ganz wichtig, dass die Rückhalt haben. Ich würde diesen Bereich zur Chefsache machen von Anfang an. Ich würde dann auch den CSD anführen, ganz weit voraus, ich glaube ich, habe noch keinen Oberbürgermeister gemacht bis jetzt, als zweites. Als zweites. Und ähm, ja, Beratungsstellen, weil es ja auch immer wieder Probleme gibt, worauf ich immer wieder meiner Tätigkeit hingewiesen werde, stärken. Es gibt eine ganz tolle Beratungsstelle, die ich hammergut finde und gerne unterstütze, aber ich glaube, es ist zu wenig. Was ich immer wieder höre von den Mitarbeitern, wir brauchen mehr davon. Und ich würde dafür Mittel freigeben, und zwar sehr schnell, dass es noch zwei bis drei solche Beratungsstellen gibt, die äh, absolut notwendig sind und die dann in den verschiedenen Bereichen Hannover das abdecken, was tatsächlich notwendig ist. Und äh, ja, das auch als wichtigsten Fall davon sehen. Wir machen gleich weiter. Ich wollte nur den Applaus abwarten. Ja. Ja. Wir wollen ja. keinen unterbrechen, es steht Ihnen es Applaus. Ihr seid gesagt. sehr fair, muss ich sagen. War ja auch viel Gutes gesagt. Ich glaube, dass es sehr sehr, sehr, sehr wichtig ist, ähm, auch nochmal zu gucken, was eigentlich Hannover erreicht hat. Wir haben eine sehr, sehr coole Stadt, was Diversity angeht, sehr viel... Vielfalt in dieser Stadt. Wir haben jetzt ein queeres Jugendzentrum, kann man sich hier links am Stand auch nochmal informieren. Da gibt es ja die nächste Eröffnung. Ich hoffe, wir sehen da auch viele von euch. Das ist etwas, was Hannover ausmacht, was Hannover reich macht. Und für mich ist es echt wichtig, diese Vielfalt, diese Diversity auch zu leben, das auch zur Chefsache zu machen. Ich möchte eine diskriminierungsfreie Stadt Hannover. Ich möchte, dass wir es schaffen, hier Diskriminierung auszumerzen, dass wir ein gutes zusammen äh, ein Miteinander bekommen. Ich möchte, dass es in Hannover möglich ist, Menschen mit ihren unterschiedlichen Lebensentwürfen, egal welche sexuelle Orientierung, welche religiöse Orientierung, welche soziale Herkunft oder sonst etwas, sie haben, dass sie hier ihren Platz haben, dass sie das auch umsetzen können. Dafür brauchen wir, wie gesagt, eine starke Antidiskriminierungsstelle. Das würde ich auf jeden Fall stärken, auch ihren... Hannover, ich weiß, was es heißt, diskriminiert zu werden. Und ich weiß, was das für ähm, Zäsuren in einer Persönlichkeit ausmachen, gerade bei jungen Menschen. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, da auch etwas entgegenzusetzen, auch als Stadtgesellschaft. Und da möchte ich das ausdrücklich stärken und auch zur Chefsache machen. Wie wollt ihr das denn im Rathaus? Nee. Darf mal Applaus. Wie wollen wir das im Rathaus verankern? Es gibt ja jetzt das queere Jugendzentrum, was ja schon ein guter Anfang ist. Es gibt aber ja auch zum Beispiel viele ältere Menschen, die in Altenwohnheime müssen. Und gerade unsere Vorkämpfer in der queeren Szene haben es da noch etwas schwieriger, weil die ältere Generation manchmal noch nicht so offen ist. Die jungen Leute, die wachsen heran in einer offenen Gesellschaft. Die Älteren werden im Alter dann wieder in Bereiche gesteckt, wo sie vielleicht dann wieder Diskriminierung erfahren. Ähm, ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil ich glaube, das Thema ist muss sehr präsent sein, wir müssen einfach Sichtbarkeit von Vielfalt auch ermöglichen. Wir hatten dasselbe Thema, hatte ich ja gerade gesagt, ich bin auch im Landtag, auch gerade bei frühkindlicher Bildung sozusagen, wie haben wir genau diese Vielfalt auch in der, in der Schule, in der frühkindlichen Bildung und da war immer die Diskussion von Sexualität, darum geht es gar nicht. Es geht um Identität, um Selbstbestimmtheit, Selbstbewusstsein das muss verankert werden, das muss sichtbar sein und dann ist das auch eine generationenübergreifende Frage. Wir haben ja sogar eine kommunale, ein kommunales Altenwohnheim für ältere Menschen auch und da kann man sehr gut, glaube ich, auch dieses Thema aufsetzen, auch, auch genau die, die Sensibilisierung auch vorantreiben. Aber das ist natürlich eine Querschnittsaufgabe, deshalb ist es nicht nur eine symbolische Aufgabe, das zur Chefsache zu machen, sondern es muss ins Oberbürgermeisterbüro, weil das eine Querschnittsaufgabe ist, die durch alle Dezernate dekliniert werden muss und alle Bereiche und das möchte ich gern tun. Ja, da kann ich nicht mehr viel zu sagen, Melit. Finde ich geil. Ich kann fast das gleiche sagen und da, glaube ich, braucht man nicht mehr viel zu, zu sagen. Außer vielleicht, dass man äh, einfach ein bisschen mehr Geld zur Verfügung stellt für Projekte, die kurzfristig notwendig sind. Also ein queres Jugendzentrum haben wir. Ja, das eröffnet nächste Woche, wo ich auch sehr gern hinkomme. Aber ob das reicht, ist eine andere Frage. Also immer mehr Kids, gerade während sich ihrer eigenen sexuellen Identität bewusst, auch mit weniger Restriktionen als früher haben ihr Coming-out früher und ich glaube, dass wir mehr Institutionen brauchen und mehr Möglichkeiten, das auch zu leben. Und gerade so die queren Jugendzentren, ich glaube, davon braucht man eine ganze Menge mehr. Und auch in den Schulen, eben genau dieser Bildungsbereich, dass man den Kids von klein auf klar macht, dass es Verschiedenheit gibt, Inklusion in dem Sinn, äh, inkludiert ja auch alles mögliche andere jeder mensch ist gleich viel wert und jeder mensch hat die gleichen rechte ganz egal wo er herkommt was er für eine sprache spricht was er für eine identität hat sexuelle oder andere und ich glaube das müssen wir von kleinst auf implementieren dann haben wir die probleme nicht die wir zurzeit haben und das andere was ich gleich noch dazu sage ein teil dieses äh, dieser aktivitäten ist ein kampf gegen rechtes denken gegen die äh, leute die intolerant sind und die dran schuld sind dass äh, schwule lesben und alle anderen äh, Identitäten immer mehr verfolgt werden wieder, was man eigentlich nie gedacht hätte in unserer Zeit. Da müssen wir massivst gegen angehen und das ist einer meiner Hauptpunkte. Also da bin ich dann auch intolerant den Leuten gegenüber. Ja, ich glaube egal wer Oberbürgermeister von uns wird, ähm, es ist wichtig, dass wir an der Spitze stehen immer und gegen Rechts, gegen Intoleranz einstehen, und zwar mit den demokratischen Kräften im Stadtrat. Und da ist ein Oberbürgermeister immer vorneweg, und da haben wir eine lange Tradition von sozialdemokratischen Oberbürgermeistern, die das auch immer gemacht haben. Und da bin ich ehrlich gesagt auch sehr, sehr stolz drauf. Und in dieser Tradition stehe, sehe ich mich, du hast gerade gesagt, Altenheime, ich glaube, das ist eine neue Herausforderung dass schwule, lesbische Menschen ins Alten, ins Pflegeheim kommen. Ich glaube, wir müssen die Pflegerinnen und die Pfleger schulen, damit ganz sensibel umzugehen und einzugehen. Wir haben ja Personalknappheit, leider überall in der Pflege, im Krankenhaus und in Altenheim. Deswegen ist mit zusätzlichen Schulungen, werden Sie sofort sagen, ja, schwierig. Das heißt, wir müssen auch die Personalprobleme zusammen mit dem Land, im Landtag lösen, attraktiver diese Berufe machen und dann für Schulen und Lesben sensibilisieren, das sind ganz neue Herausforderungen. Wir haben ja nicht nur Schwule und Lesben in der queeren Szene, wir haben ja auch unsere Transbürgerinnen und Bürger. Da ist zum Beispiel gerade in den Behörden immer ein großes Problem, dass sie Übergangspässe haben und wenn sie dann auf eine Behörde müssen, teilweise immer noch Geschlecht männlich oder weiblich angehen müssen. Äh, wie wollt ihr das lösen? Das sollten wir sofort lösen. Wir machen jetzt immer immer so nacheinander und du bist immer in der Mitte, du hast, du hast das Glück. Ihr Nein. könnt uns wechseln, wenn genau. ihr euch da einig seid. Das müssen also wir SPD. sofort lösen, wenn es ein rechtliches Problem ist, löst das bitte sofort im Landtag, morgen Montag noch zusammen mit SPD und CDU hoffentlich und äh, wenn es einfach ein Verwaltungsproblem ist, dann geht es ganz schnell, dann machen wir das einfach anders und dann ändern wir die Verwaltungspraxis. Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber okay. Äh, ja, das muss weg. Wir wollen brauch... doch nicht kappen, hast du gesagt. Auch so ein bisschen dürfen wir, oder? Äh, nö. Also ganz einfach, das muss weg. Da braucht kein Kästchen männlich-weiblich-sächlich sein, scheißegal. Das Ding muss einfach weg und Schluss. Und zwar in allen Bereichen. Ja, kann ich zustimmen. Aber ich will doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich finde es schon echt immer ziemlich, ziemlich nervig dass solche, also dieses Urteil zur dritten Option, das ist immer Urteile, Gerichtsurteile, dass sich Leute ihr Recht erst einklagen müssen, um eben solche Veränderungen zu bewirken. Das ist gerade auch in der großen Koalition im Bund nicht vorangegangen, ist gerade in diesem Bereich. Und das war echt ein, ein massives Problem. Ich bin froh, dass die Gerichte aber so weitblickend sind und immer auch klar sagen, wenn wir über Menschen, wenn wir über queere Menschen sprechen, dann sprechen wir vor allem über Menschenrechte. Und diese Frage der dritten Option, die muss rechtlich umgesetzt werden, schnellstmöglich, und ich finde es auch absolut Quatsch, ehrlich gesagt, dass in Verwaltungsoptionen jemand bestimmen muss, welche Pronomen man gern vor seinem Namen hätte. Das muss hier, finde ich, äh, hat das keine Bewandtnis, wenn es um Führerschein und um sonstige Positionen um geht. Also das braucht wirklich kein Mensch, da hast du recht. Deshalb müssen wir da schnellstmöglich das umsetzen. Es fängt ja schon bei alltäglichen kleinen Problemen an, wenn man auf Toilette muss. Da gibt es Männer, Frauen, meistens im öffentlichen Bereich. Es gibt ja keine Spezialtoilette, wo man auch zum Beispiel... Rollatorfahrer reingehen lassen könnte, Mutter mit Kind, eine Toilette, die einfach nicht gekennzeichnet ist als männlich oder weiblich. Gedürft, ja. ja, also ich war vorhin auf dem Klo da um die Ecke, bei einem Café da hinten, die haben wirklich nur ein Klo, also da sind einfach beide Symbole drauf. Das sehe ich immer mehr und ich glaube, das entwickelt sich auch gerade und ist auch notwendig. Warum ist denn überhaupt noch ein Symbol drauf? Sonst weiß man nicht, wo das Klo ist. Kann ja auch Toilette dran stehen. Ja, das, also... Diese, dieses Urteil zur dritten Option ist ja nicht nur, weil wenn es um Führerscheine gibt, sondern betrifft ja Gott sei Dank viele Bereiche des Lebens, eben auch die, die Toilettenfrage, aber auch viele andere Bereiche in der Verwaltungsebene gibt es da auch einiges, was wir noch machen müssen und das muss eben schnellstmöglich umgesetzt werden. Das ist, wie gesagt, ich finde es sehr ärgerlich, dass erst Gerichte urteilen müssen, um Politik oder Verwaltung zum Handeln zu bringen, aber ich kann versprechen, sobald die Wahl vorbei ist und falls ich es schaffen sollte, wovon ich... Was ich mal hoffe, dann werde ich mich schnellstmöglich machen, da auch in der Verwaltung eine treibende Kraft zu sein, um das umzusetzen. Das, das, das Thema, das gerade, weil mein Arbeitgeber gerade neu baut, wir, habe ich gerade mal das Thema Toiletten auch angesprochen. Ein heißes Thema, ob wir zum Beispiel Unisex-Toiletten haben, haben alle Frauen wollten das nicht, weil sie immer den Vorteil haben, dass wir so ein bisschen äh, schmutziger sein, was überhaupt nicht stimmt. Aber das Thema ja, brauchen wir eigentlich Symbole? Und was brauchen wir für Symbole bei Toiletten? Eine wichtige Frage, eine wichtige praktische Frage, müssen wir schnell lösen. Hast du schon? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich vom Thema Toilette auf Historie kommen sollte. Es gibt ja ein ähm, Landesmuseum. Im Historischen, Museum, wieder, Im Historischen Museum teilweise über die queere Vergangenheit von Hannover eine Ausstellung. Sollte das nicht eine Dauerausstellung mehr werden? Weil es ist ja wirklich eine Verfolgung gewesen, auch in Hannover, wo man sagen muss, es wäre eigentlich zur Information der Menschen und auch gerade für Kinder, die da reingehen, zu wissen, dass auch schwule, lesbische Menschen und auch gerade Transbürger verfolgt wurden. Also ähm, hier unweit von dem Historischen Museum, meines Wissens, wird ja genau diese Ausstellung vom anderen Ufer jetzt zu einer Dauerausstellung. Übrigens auch das Thema Migration ähm, in, in, in Hannover, also viele weitere Elemente, eben dieses Themas Diversity, werden da verankert. Da ist man schon relativ weit. Da gab es übrigens schon in den 90er Jahren unter Rot-Grün damals auch schon ähm, einen Beschluss im Rat. Der wird jetzt nach und nach ein bisschen verspätet leider umgesetzt, aber es ist gut, dass es endlich passiert, weil das ist... Teil ist. Das ist Teil unserer Geschichte, Teil unserer Identität hier, Teil unseres Zusammenlebens und von daher muss das auch natürlich in einem Museum aufgearbeitet werden, kritisch begleitet werden mit allen Effekten, die es da gegeben hat, historische Konflikte, die es da gegeben hat. Das muss man da äh, dokumentieren und für die Nachwelt eben auch zugänglich, zugänglich machen. Ja, ich finde äh, find die Ausstellung auch unheimlich wichtig, weil ich glaube, dass diese gerade historische Geschichten, die sich also mit... Haftentschädigungen und ähnlichen Sachen beschäftigen, viel zu wenig im öffentlichen Bewusstsein ist. Ich glaube auch, dass so eine Ausstellung zwar statisch sein muss, also auf Dauerausstellung ausgerichtet, aber ich glaube, die sollte wandern. Also ich würde sie so konzipieren und da auch ein Konzept erarbeiten, dass diese Ausstellung zu so einer Wanderausstellung wird, die dann in Niedersachsen, mindestens in Niedersachsen, wandern kann und dann jeweils über zwei bis drei Monate irgendwo zu Gast ist, weil ich glaube, Hannover ist zwar sehr zentral, aber nicht jeder, der nach Hannover kommt, weiß, äh, wo er so eine Ausstellung findet und wenn, äh, muss ihm das vielleicht erstmal ein bisschen nahe gebracht werden. Also die Thematik ist, glaube ich, nicht so in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, daran müssen wir massiv arbeiten. Die Dauerausstellung ist ja etwas verstaubt im Historischen Museum und soll ja überarbeitet werden. Da wird mit Hochdruck dran gearbeitet und da muss dann auch die Geschichte. Von Schulen und Lesben insbesondere, aber auch von vielen anderen rein. Weil es geht nicht nur, dass man da die Politikgeschichte macht, die, wer Oberbürgermeister wann war, das ist auch wichtig. Aber das ist ja nur der kleinste Teil der Geschichte der Stadt. Insofern muss sie viel breiter angelegt werden. Und das ist dann wichtig, wenn zum Beispiel, wir hatten gerade das Thema Bildung, wenn Schulklassen da durchgehen, dass sie gesehen, sehen, wie haben denn Schwule vor 100 Jahren gelebt? Wo war die erste schwule Kneipe? Wie haben Westen gelebt? Wie sind sie diskriminiert worden? Und da ist Geschichte unglaublich wichtig. War einer von euch denn schon mal auf den Rosa-Faden unterwegs? Fällt mir jetzt eben mal zwischendurch ein. Auf den rosa -Faden. Nein, nein, noch nicht. Würde ich aber gerne bald machen. Gibt es. Es gibt nämlich eine schwule, lesbische... Stadtführung, und ne? Stadtführung, da kommst du nämlich auch an den Bars vorbei. Da wirst du informiert, wie man früher im Prinzip sich erkannt hat. Und jetzt meine Frage letztendlich: Wo habt ihr denn privat so Berührungspunkte mit der queeren Szene? Also, ich habe politisch viel Kontakt. Wir machen, wie gesagt, im Landtag versuchen wir das Thema auch voranzutreiben, sowohl in der letzten Legislaturperiode, in der Regierungszeit jetzt, als auch aus der Opposition heraus. Ich bin sehr gerne mal auf dem CSD, nicht nur in Hannover, sondern auch im äh, Nordwesten, in Oldenburg. Auch in Istanbul war ich jetzt schon mehrere Male, noch bevor es verboten war. Aber ähm, ich habe sehr viele Freundinnen und Freunde aus der Szene, von daher sehr viele Berührungspunkte auch bereit. Also von mir ist zu sagen, ich, halt, ich bin aktiv in zwei Gleichstellungsausschüssen, einmal in der Region und einmal in der Stadt. Äh, Mitglied des Runden Tisches Sexuelle Vielfalt und habe von der Seite natürlich permanent damit zu tun mit dem Thema. Allerdings äh, ist das mehr ein theoretischer Ansatz natürlich. Aber äh, ich glaube, das Prägendste war, ich habe während ja meiner Studienzeit eineinhalb Jahre in einer schwulen WG gewohnt. War sehr spannend, so. Äh, und man kriegt halt so ein bisschen was anderes mit. Äh, ich, glaube, ich glaube, wir haben eineinhalb Jahre gefeiert, wenn ich mich richtig erinnere. Das war jedenfalls lustig. Und äh, auch da war natürlich eine ganze Menge an, an Problematik da. Und man konnte halt sehen, wo die Dramen, die täglichen liegen, äh, die Diskriminierungen, die auftauchen und die Schwierigkeiten im Alltagsleben. So. Ich habe äh, vorletzten Samstag Lutz mit ihr in der Schule Kneipentor gemacht. Das war eine schöne Samstagnacht. ich habe Dietmar kennengelernt. Wo viele gibt es doch gar nicht mehr. Ja, ja, ja. und da haben wir darüber diskutiert. Woran liegt das eigentlich, dass die Szene Kneipen zurückgeht? Das würde ich gerne auch mal diskutieren. Ist das ein Zeichen der Normalisierung? Oder ist das eher eine Trendumkehr, ist das ein Rückschritt? Wir konnten nicht so richtig das einordnen. Wir hatten viele Meinungen, hat das mit dem demografischen Wandel zu tun zum Beispiel. Und sieht mal, wir haben uns kennengelernt, weil wir fast Nachbar sind. Und super, also insofern ja, habe ich viele Berührungspunkte mit Schulen und Nesten. So. Von mir kommt jetzt noch eine letzte Frage und zwar, warum sollte klein Olli jetzt einen von euch wählen? Was macht euch gerade für einen Menschen, der in der queeren Community verankert ist, für mich so besonders wählbar? Ich weiß, dass ein OB nicht nur die Aufgabe hat, meine Schuleseite zu vertreten, das wäre ja schlimm. Ich habe natürlich auch ganz viele unterschiedliche Aspekte in mir, aber jetzt auch diesen einen Punkt angesprochen. Ja, dieser eine Punkt ist ja sinnbildlich, das hatte ich aber eingangs gesagt, für viele weitere Punkte. Ich möchte, dass Hannover eine diskriminierungsfreie Stadt wird. Ich möchte mit euch zusammen dafür kämpfen, mit ja, der... Musik! Die Musik kommt gleich. Ich fasse mich aber auch... Nur es Ich will Kühe, soweit ich mich erinnere. Aber ihr wollt nicht, dass wir singen, oder? Oh. Überlegt euch ihr nicht hören. Ihr wollt uns nicht singen hören. Nee. Echt nicht. Ich habe Singenverbot auf der Bühne und verbietet mir das seit 20 Jahren. Aber also also wir, halt, wir sind bei der letzten Frage. Also und der letzten Antwort. Und dann, also, dann haben wir noch die weiteren zwei. Deshalb fasse ich mich kurz. Ich möchte mit euch zusammen eine diskriminierungsfreie Stadt erreichen. Dafür möchte ich mit euch streiten. Ich möchte, dass wir das zusammen angehen. Ich als Oberbürgermeister, aber ich möchte vor allem auch... Mit der Szene weiterhin über die Probleme, die Herausforderungen, die Entwicklungen sprechen, in engem Kontakt sein. Dafür möchte ich, dass das Rathaus offen steht, dass sich Menschen auch eingeladen fühlen, eingebunden fühlen. Und dafür möchte ich arbeiten und dafür werbe ich und würde mich freuen, wenn ihr mir eure Stimme gebt am Ja, äh, ich könnte es nicht besser sagen. Ähm, ich habe. Ich habe sehr viel Erfahrung in dem Bereich inzwischen. Ist mir ist das Thema wichtig genug. Aber äh, ja, ich bin Pirat. Vielleicht mache ich ja mal was anderes und ein bisschen neu und vielleicht eher gemeinsam mit den anderen als gegen sie. Ähm, ihr beide oder eure Gruppen haben ja nun 35 respektive 70 Jahre Zeit gehabt, das umzusetzen. So ganz seid ihr da nicht angekommen. Ich glaube, es wird vielleicht mal Zeit, dass es wer anders versucht. Und dafür bitte ich euch um euer Vertrauen. Ich finde das geil, was ihr hier macht. Das ist eine wunderbare Stadt, das will ich weiterführen. Ich kann diesen Job, ich kann führen, ich kann Politik und das möchte ich hier und ich kann als Mann auch zuhören. Und ich glaube, das ist sehr wichtig und das werde ich als Oberbürgermeister machen. Dankeschön. Ich finde an alle drei einen Riesenapplaus und jetzt mal ganz ehrlich bei so... Den Pummelplatz, der lustig auf die Bühne zu stellen und über Politik zu reden, ist schon schwierig. Ich weiß, viele von euch sehen lieber den Showblock, aber es gehört einfach auch zu unserem Leben dazu. Also wir danken Marc Hatzmann, Wille und Bruno Arno und Wolf. Und, vielen Dank. und eins ganz wichtig: Am 27. Oktober ist Oberbürgermeisterwahl. Eins muss gesagt sein: Egal, wer von den dreien vielleicht gewinnt, geht wählen.